In diesem Video geht es um Geschichtenschreiben für Fortgeschrittene. So ungefähr könnte man beschreiben, was eigentlich ein Szenario ist. Denn mit Szenarien wollen wir ein tatsächlich in Form von Geschichten beschreiben, wofür brauchen die Nutzerinnen und Nutzer eigentlich das Werkzeug? In welchem Kontext setzen sie es denn wirklich ein? Was sind vielleicht die Herausforderungen, die die Nutzerinnen und Nutzer haben und wofür sie eben das Werkzeug brauchen, um diese Herausforderungen zu lösen? Und wie man solche kleinen Geschichten schreibt und welche Kriterien dabei zu berücksichtigen sind, das schauen wir uns in diesem Video jetzt etwas genauer an. Szenarien sind kurze Geschichten über die Nutzung eines Produktes durch eine ganz bestimmte Persona. Das heißt, wir beschreiben das hier tatsächlich aus der Sicht der Persona, was möchte die Persona eigentlich machen, was ist vielleicht die Herausforderung, die irgendwie da ist also, oder vor der die Persona steht und wofür braucht sie dann entsprechend das Werkzeug. Eine solche Geschichte ist so gestaltet, dass sie für alle Stakeholder, also alle möglichen Projektbeteiligten auch tatsächlich verständlich ist dass also jeder auch nachvollziehen kann, was passiert da eigentlich, warum ist das eine Herausforderung und wie wird diese Herausforderung üblicherweise von der Persona angegangen und dann auch entsprechend gelöst. Szenarien beschreiben sogenannte Nutzererfordernisse, also User Needs. Das ist ein kleiner Unterschied zu den eigentlichen Anforderungen, die man an ein System hat, denn bei den User Needs geht es tatsächlich darum, was sind denn eigentlich jetzt die ja, Bedürfnisse, die Nutzerinnen und Nutzer haben, weil sie vielleicht ein bestimmtes Problem haben oder vor einer bestimmten Herausforderung stehen, die sie irgendwie lösen wollen. Und daraus ergeben sich natürlich dann Anforderungen an ein Werkzeug. Also was muss ein Werkzeug bieten, um eben diese Needs, also diese Bedürfnisse, die Nutzerinnen und Nutzer haben, um diesen zu entsprechen. Ja, Aber das sind wirklich zwei voneinander getrennte Ebenen. Also auf der einen Seite, was brauchen die Nutzerinnen und Nutzer und was muss das Werkzeug oder eben das Produkt bieten, damit die Nutzerinnen und Nutzer eben das, was sie brauchen, auch irgendwo als erfüllt ansehen können. Das ist also eine ganz klare Trennung. dementsprechend dienen Szenarien dazu, eben diese User Needs zu beschreiben, aber sind halt die Grundlage dann für eine weitere Anforderungsanalyse, also ein Ableiten von Anforderungen an das konkrete Produkt, an das Werkzeug. Szenarien basieren tatsächlich auf den Tätigkeiten, die man vorher bereits im Usability Engineering gemacht hat. Das heißt, man hat üblicherweise die, den Ist-Zustand ein bisschen analysiert, hat sich vielleicht so ein bisschen angeguckt, ja, welche Werkzeuge werden denn hier an der Stelle eingesetzt. Aber Szenarien basieren auch auf den Projektzielen, denn es kann ja durchaus sein, dass man eben nicht nur für den aktuellen Ist-Zustand eine entsprechende Lösung zur Verfügung stellen möchte. Vielleicht möchte man ja auch eine schönere und bessere Lösungen zur Verfügung stellen und vielleicht möchte man ja eben die Werkzeugnutzung, so wie sie vielleicht in einem bestimmten Szenario beschrieben ist, verbessern, sodass man eben ein besseres und eleganteres und einfaches Szenario hinterher hat. Dementsprechend beschreiben Szenarien nicht nur die tatsächliche Nutzung eines Werkzeugs, sondern eben auch die geplante Nutzung, also wie möchte ich eben ein Werkzeug verbessern. So. Jetzt haben wir schon relativ viel darüber gesprochen, was ein Szenario angeblich ist. Wichtig ist es sich allerdings auch ein Szenario anzusehen. Ich habe jetzt in den, auf den folgenden Folien ein Szenario beschrieben und ich werde danach so ein bisschen auf die typischen Eigenschaften von Szenarien eingehen und auch auf die Kriterien, die dann einzuhalten sind und die auch hoffentlich für das Szenario gelten, was ich dann gleich vorlesen werde. Und dann werden wir das Schritt für Schritt durchgehen, um einfach zu sehen, worauf sollte man achten und was ist bei Szenarien und deren Verfassen so alles wichtig gucken wir uns das Szenario etwas genauer an. Patrick Harms ist also eine Persona, die aus einem anderen Video tatsächlich jetzt da ist. Patrick Harms hat einen Computer, dessen Festplatte kaputt gegangen ist. Er kennt sich mit Computern aus und möchte die Festplatte deshalb selbst austauschen. Als erstes macht er sich Gedanken, welche Eigenschaften die neue Festplatte haben soll. Er möchte zum Beispiel mehr Speicherplatz haben, allerdings nur solange der Preis auch stimmt. Mit diesen Kriterien im Kopf, sucht er mit seinem Tablet im Technik-Online-Shop nach einem passenden Produkt. Aus den ca. 250 Festplatten im Technik-Online-Shop wählt Patrick Harms genau jene aus, die größer als seine bisherige sind und von der Bauart und den Anschlüssen zu seinem Computer passen. Aus den verbliebenen Festplatten vergleicht er die drei günstigsten bezüglich ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile und bestellt schließlich die für ihn passende. Damit er Käuferschutz genießt, bezahlt er mit PayPal. So. Was sind jetzt so typische Eigenschaften eines Szenarios, die hoffentlich hier mit diesem Szenario eingehalten sind? Als erstes sollte ein Szenario kurz und prägnant sein, das heißt maximal eine Seite. Das Szenario war jetzt hier auf zwei Folien verteilt, das liegt einfach daran, dass der Text etwas größer ist und auf den Folien nun mal nicht so viel Text drauf passt. aber prinzipiell würde dieses Szenario noch auf eine A4-Seite passen und dementsprechend ist es kurz und auch prägnant. Es verwendet eine natürliche Sprache, das heißt keine besonderen Fachbegriffe, sondern einfach die Sprache, die halt jetzt für diese Persona verständlich sind, aber eben auch für alle anderen Stakeholder drumherum. Das Szenario ist deutlich realitätsnah, weil es kann ja durchaus immer mal passieren, dass eine Festplatte kaputt geht und diese dann ersetzt werden muss. Und wenn man dann eben eine solche. Ja, Persona hat, wie eben Patrick Harms, die dann eben vor der Herausforderung steht, dass jetzt diese Festplatte kaputt ist, dann ähm, ist es eben auch realitätsnah, dass eben Patrick Harms, der eine gewisse Technikaffinität mitbringt, dann eben diese Festplatte auch selbst austauscht. Aber es wird eben auch so ein bisschen der Kontext mit berücksichtigt, nämlich dass dann Patrick Harms, das werde ich auch gleich nochmal an einer anderen Stelle benennen, nämlich ein Tablet benutzt, um dann eben in dem Online-Shop nachzugucken, weil sein Computer ist ja kaputt gegangen. Ja. Ein Szenario spiegelt, die Anforderungen wieder, benennt sie aber nicht direkt. Und was das bedeutet, da gehen wir dann gleich nochmal etwas genauer ein. Zunächst schauen wir uns nochmal ein paar Kriterien an. Ein Szenario fokussiert sich immer auf eine Persona, das heißt auf eine ganz konkrete Nutzergruppe und hat dabei dann auch einen entsprechenden Bezug zu Eigenschaften der Persona. In dem Szenario, was wir jetzt gerade hatten, ist das halt so gestaltet, dass am Anfang eben diese Persona auf jeden Fall benannt ist. Ja, das ist hier mit Patrick Harms nochmal gehighlightet, aber eben auch nochmal eine Eigenschaft der Persona, die dazu vielleicht passend ist, mit benannt ist. Hier in dem Fall erkennt sich mit Computern aus und möchte dann eben die Festplatte auch selbst austauschen. Es würde jetzt hier eben keinen Sinn machen, das nochmal für irgendeine x-beliebige Person zu beschreiben, sondern wir haben ja im Usability Engineering am Anfang hoffentlich irgendwo erfasst, was sind denn eigentlich meine Nutzerinnen und Nutzer und haben diese... Nutzerinnen und Nutzer, wenn möglich, auch in Form von Personas erfasst. Und dann macht das natürlich auch Sinn zu beschreiben, wenn ich jetzt schon diese fiktiven Personen habe, die später mein System nutzen sollen, was wollen die denn eigentlich damit machen? Wie sieht das denn eigentlich aus? Und dann muss natürlich das Szenario auch zu der Persona passen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Persona habe, von der ich sage, die hat keine Ahnung von Technik, dann macht es keinen Sinn, ein Szenario zu schreiben, in dem dann drin steht, dass die Persona dann aber irgendwie die Festplatte selber austauschen möchte. Das würde nicht zusammenpassen. Dementsprechend ist es immer wichtig, dass man hier auch diesen Bezug korrekt und richtig herstellt. Gut, aber es gibt noch weitere Kriterien, die dazu berücksichtigen sind. Zum Beispiel sollte eben ein Szenario einen konkreten und realen Anwendungsfall beschreiben, inklusive der einzelnen Schritte und Abläufe. Ich habe auch mal wieder aus dem Szenario herausgesucht, was das hier bedeutet. Da steht dann also, Patrick Harms hat einen Computer, dessen Festplatte kaputt gegangen ist. Das ist also ein ganz konkreter und realer Anwendungsfall, der durchaus passieren kann. Und dann kommen so die einzelnen Schritte und Abläufe, die dann passieren. Nämlich, er macht sich erst Gedanken, dann sucht er im Online-Technik-Shop und dann wählt er jene Festplatten aus und danach vergleicht er noch die Ergebnisse, die er dann noch hat. Das heißt, wir haben hier schon einen relativ konkreten Ablauf, der beschreibt, wie und in welchem Kontext nun dieser Technik-Online-Shop eingesetzt wird. Was wir dabei aber nicht machen, ist, wir beschreiben auf keinen Fall die konkrete Werkzeugnutzung, sondern nur indirekt diese Werkzeugnutzung. Wir nennen also keine Elemente des Werkzeugs. Um hier auch nochmal ein Beispiel zu benennen, in dem Szenario steht nämlich zum Beispiel drin, dass Patrick Harms die Festplatten auswählt ja, oder dass er die Festplatten vergleicht und äh, zwar dabei dann die drei günstigsten. Ja, das ist also alles auf einem sehr abstrakten Niveau, ist also nicht konkret bezeichnet, wie er das genau macht. Man hätte jetzt natürlich auch schreiben können, er filtert dann zum Beispiel nach den Festplatten oder er sortiert die Festplatten nach Preis aufsteigend. Aber in diesem Fall würden wir schon sehr konkret beschreiben, was das Werkzeug eigentlich können muss. Und hier haben wir ja, hatte ich ja gerade am Anfang angesprochen, diesen Unterschied zwischen, was brauchen die Nutzerinnen und Nutzer und wie setzt das Werkzeug jetzt das um? Also wie, ja erfüllt es dann diese Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer. Und das ist eben ein ganz wichtiger Unterschied, den wir hier haben. Deswegen beschreibt man eben auch nicht in einem Szenario, wie man das dann mit dem Werkzeug umsetzt, sondern beschreibt erstmal, was brauchen denn die Nutzerinnen und Nutzer. Und diese Persona hier an der Stelle braucht eben einfach nur die Möglichkeit, Festplatten auszuwählen. Aber ob das jetzt konkret über Filtermechanismen umgesetzt wird oder ob man vielleicht irgendeine spezielle Suchfunktionalität hat, das ist hier noch gar nicht spezifiziert, weil es eben auf der Ebene der Szenarien tatsächlich noch keine Rolle spielt. Ja, da wollen wir dann später drauf kommen auf solche Sachen. Es gibt noch ein weiteres Kriterium, was hier zu berücksichtigen ist, nämlich dass ein Szenario auch den Kontext und das reale Umfeld mit berücksichtigen muss, Dazu zählen dann unter Umständen auch noch Ausnahme- und Fehlersituationen, die vielleicht auch noch eine Rolle spielen. In diesem Beispielszenario, was ich hier in den Folien drin habe, ist das auch mit vorgegeben bzw. mit berücksichtigt. Da wird nämlich gesagt, dass Patrick Harms erstmal einen Computer hat, damit ist ein gewisser Teil des Kontextes, nämlich in dem Fall ein bestimmter Hardware-Kontext, schon mal benannt. Er möchte mehr Speicherplatz haben. Damit ist benannt, es gibt ja vorher eigentlich auch einen gewissen Speicherplatz, den er schon hat. Das heißt, den kann man hier berücksichtigen. Es wird zum Beispiel auch gesagt, solange der Preis stimmt. Vielleicht hat Patrick Harms eben auch gewisse Vorstellungen zum Preis und kauft nicht einfach irgendwas, sondern kauft eben das, was vielleicht nicht zu teuer ist. Vielleicht hat er aber eben auch durchaus den Anspruch, etwas mehr Geld auszugeben und dann die passende Qualität dazu zu bekommen. Und er sucht ja dann im Technik-Online-Shop mit dem Tablet, das hatte ich gerade schon kurz erwähnt, dass eben, wenn sein Computer kaputt ist, er ja den nicht mehr nutzen kann, um im Technik-Online-Shop nachzugucken. Also guckt er mit dem Tablet nach. Das erläutert nochmal, dass auch hier der Kontext mit einmal eine Rolle spielt. Er braucht ja mit einmal ein Ersatzgerät, weil sein Hauptgerät defekt ist. so viel zu den unterschiedlichen Kriterien, die man berücksichtigen sollte, wenn man Szenarien verfasst. Aber es gibt tatsächlich auch eine ganze Menge sehr beliebter Fehler, die man machen kann. Ich habe jetzt hier mal ein paar ausgewählte mit benannt, die üblicherweise laut meiner Erfahrung als erstes, wenn man Szenarien erstmalig verfasst, gemacht werden. Deswegen ist es auch wichtig, Szenarien praktisch zu üben, also das Schreiben von Szenarien zu üben. Und welche Fehler es sind, schauen wir uns jetzt gleich mal an. Zum einen sollte man Szenarien nicht aus der Ich-Perspektive beschreiben, denn sie sollen sich ja letztendlich auf Personas beziehen und die Personas haben eben bestimmte Eigenschaften und die sollten auch berücksichtigt werden. Wenn man Szenarien aus der Ich-Perspektive -Ich beschreibt, dann neigt man schnell dazu, auch tatsächlich die eigenen User-Needs mit einzubringen, aber es müssen vielleicht gar nicht die User-Needs sein, die letztendlich die Persona, um die es geht, vielleicht hat. Dementsprechend muss man hier vorsichtig sein, also nicht aus der Ich-Perspektive beschreiben, sondern eben aus der Pers Perspektive der entsprechenden Persona. Gut, ein nächster Fehler, der häufig vorkommt, ist, dass man nur den Kontext skizziert, aber keine Werkzeugnutzung. Also jetzt in dem Beispielszenario wäre es so, dass man dann eben nur beschreibt, ja, Patrick Harms hat also einen Computer, dass die Festplatte kaputt gegangen und er möchte sie jetzt selber austauschen und deswegen nutzt er dann den Technik-Online-Shop. In dem Fall ist überhaupt nicht klar, wofür er den Technik-Online-Shop nutzt. Man kann es natürlich irgendwo vermuten, aber es ist auch nicht klar, welche Schritte sind dann eigentlich notwendig, um dann eben... Ja, das Ziel, was Patrick Hans jetzt verfolgt, zu erreichen. Was ist denn eigentlich das Ziel? Auch das würde an dieser Stelle kaum klar werden, wenn man eben diese gesamte grobe Beschreibung der Nutzung des Online-Shops nicht mit drin hätte. Das heißt, man muss tatsächlich da dann auch eben die einzelnen Schritte irgendwo mit aufführen, wo dann eben auch dieser Technik-Online-Shop eine Rolle spielt. Ja. Und wie man das letztendlich macht, das ist auch noch ein, äh, wichtiger Punkt, den man zu berücksichtigen hat. Man muss nämlich auch schon klar machen, an welcher Stelle wird denn das Werkzeug verwendet und wofür wird es verwendet. Ich habe jetzt mal hier aus diesem Beispielszenario zwei Sätze rausgegriffen, in denen prinzipiell eigentlich beschrieben wird. Aus den 250 Festplatten im technik, technik Online Shop wählt Patrick Harms genau jene aus, die halt für ihn relevant sind und aus diesen vergleicht er dann noch die drei günstigsten und bestellt dann letztendlich und so weiter. Es ist hier aber hier nicht unbedingt hundertprozentig klar, sind das jetzt Funktionalitäten, die wiederum vom Technik Online Shop angeboten werden müssen oder macht er die Auswahl anders? Genauso das mit dem Vergleichen. Ja? Das heißt, auch hier müsste gegebenenfalls auch in dem Szenario, was wir jetzt hier als Beispiel haben, vielleicht nochmal nachgearbeitet werden, um eben klarer zu machen, was macht jetzt Patrick Harms an der Stelle im Shop, in diesem Online Shop mit den Funktionalitäten, die vom Online Shop zur Verfügung gestellt werden, ohne jetzt zu sagen, welche Funktionalitäten das sind, muss man auch sagen. Ja? aber was macht er mit diesem Shop und was macht er vielleicht mit Stift und Papier irgendwie am Tisch sitzend. Ja, solch eine, einen Unterschied muss man auch mit berücksichtigen, den kann es gegebenenfalls geben und darauf muss man entsprechend bei der Formulierung genauso achten. Das heißt hier vielleicht sogar ein Punkt, wo das Beispielszenario, was ich habe, gar nicht unbedingt perfekt ist. Müsste man tatsächlich mal mit anderen Stakeholdern evaluieren, ob sie das dann alles so verstehen würden, wie man sich das vorgestellt hat. Gut, Wofür kann man denn jetzt diese ganzen Szenarien noch einsetzen? Zum einen dienen Szenarien dazu, dass man eben Anforderungen erheben und auch validieren kann. Man kann also auch gucken, wenn ich eine, Anforder eine Anforderung für ein Werkzeug spezifiziere, gibt es überhaupt ein Szenario, in dem diese Anforderung benötigt wird. Denn nur wenn man Anforderungen hat, die auch zu irgendwelchen Szenarien gehören, sind sie ja wichtig. Ansonsten muss man sich so ein bisschen die Frage stellen, definiere ich das gerade nur aus Langeweile hinzu oder braucht man das wirklich? Ich kann mit Szenarien auch Use Cases spezifizieren bzw. weiter ergänzen und ich kann vor allem auch User Stories ableiten, die heutzutage in agilen Prozessen eine besondere Rolle spielen. Und In einem anderen Video gehe ich auch ein bisschen auf User Stories ein. Was sind eigentlich User Stories? Wie sind sie gestaltet und was muss man dabei dann beachten? User Stories beschreiben dann also stärker die Anforderungen an das System und gehen etwas weg von den User Needs. Dann haben wir die Möglichkeit, ein, auf Basis eines Szenarios ein grobes User Interface Konzept zu gestalten. Das heißt, wir können schon mal überlegen, wie können denn jetzt gegebenenfalls die ja, User Needs, die wir spezifiziert haben, durch eine Nutzerschnittstelle adressiert werden? Wie können vielleicht bestimmte Dinge äh, gelöst werden? Und hier kommt man dann eben zum Beispiel dazu, dass man dann benennt, dass Dinge gefiltert werden, dass Dinge sortiert werden. Also hier wird man dann durchaus konkreter. Szenarien können aber eben auch deutlich später im Usability-Engineering-Prozess und auch im Entwicklungsprozess noch eingesetzt werden. Denn zum Beispiel für Usability-Evaluationen, die man relativ spät macht, wo man also nochmal überprüft, ob das, was man bisher entworfen hat, ob das alles so auch den Anforderungen der Nutzerinnen und Nutzer entspricht, also den User-Needs, dafür muss man eben die Nutzerinnen und Nutzer genau in diese Situation bringen. Also zum Beispiel eben jemanden dazu bringen, zu sagen, Stell dir mal vor, deine Festplatte ist jetzt kaputt gegangen und du möchtest jetzt in unserem Online-Shop nach eben einer neuen Festplatte suchen. Wie gehst du denn da jetzt vor? Ja, damit nimmt, nutzt man eben Inhalte aus diesem Szenario, um die Nutzerinnen und Nutzer später bei einem solchen Test dann in die richtige Situation zu verfrachten und zu gucken, funktioniert das denn jetzt auch? Kann unser Werkzeug die Nutzerinnen und Nutzer in dieser Situation dann unterstützen? Und gleiches gilt tatsächlich für Software-Tests, wenn es darum geht zu überprüfen, Funktioniert die Software jetzt so, wie ich mir das vorstelle, dann kann ich so ein Szenario nutzen und kann gucken, welche Funktionalitäten werden eigentlich in welcher Reihenfolge dann benötigt. Und dann kann ich eben auch die, die, die Software-Tests genau so gestalten, dass eben diese Abläufe getestet werden. Gut, aber es gibt noch einen weiteren Einsatzbereich, das ist nämlich die Vorbereitung von Schulungen. Wenn Sie ein Werkzeug entwickeln, dann möchten Sie gegebenenfalls hinterher Ihre Nutzerinnen und Nutzer auch noch in der Anwendung des Werkzeugs Schulen und auch dafür ist es ganz sinnvoll zu wissen, wofür werden die dann das System denn einsetzen und darauf basierend kann man dann eben die Schulungsunterlagen so gestalten, dass sich die Nutzerinnen und Nutzer dann auch letztendlich in diesen Szenarien wiederfinden und dann auch verstehen, warum eben bestimmte Schritte vielleicht notwendig sind und so weiter. Gut, damit sind wir mit diesem Video auch bei der Übung angekommen. In der Übung geht es dann darum, eigene Szenarien zu erstellen. In dem Fall zwei Stück. Und wenn Sie sich mit meinem Persona-Video schon befasst haben, dann macht es durchaus Sinn, jetzt mal zwei eigene Szenarien zu schreiben, passend zu dem Beispiel aus der entsprechenden Persona-Übung, also aus dem Persona-Video dazu. Und da sollten Sie dann eben überlegen, in welchen Szenarien nutzt denn die Persona das Werkzeug. Und dann sollten Sie eben entsprechend versuchen, diese Szenarien zu skizzieren und dabei auch ganz dediziert darauf zu achten, dass Sie die Kriterien und auch die Eigenschaften von Szenarien entsprechend einhalten. Das ist ganz wichtig. Es wird Ihnen wahrscheinlich nicht gelingen, das gleich beim ersten Wurf sofort richtig zu machen, sondern Sie werden mehrere Iterationen brauchen. Vielleicht müssen Sie auch nochmal jemand anders Korrektur lesen lassen, um zu überprüfen, habe ich das jetzt eigentlich so gemacht, dass es auch zum Beispiel für alle verständlich ist, fehlt vielleicht noch irgendein Punkt. Da gibt es also unterschiedliche Dinge, die hier vielleicht noch eine Rolle spielen und auch da hilft es dann eben, mal jemand anders drauf schauen zu lassen, kann ich Ihnen letztendlich nur empfehlen. Aber probieren Sie es mal aus. Das ist ganz wichtig, ist sicherlich ein bisschen mehr als eine kleine Fingerübung, weil es eben auch einen gewissen Anspruch hat. Aber Szenarien können eben, wie gesagt, wenn man das ein bisschen kann, können hinterher sehr hilfreich in den Projekten sein, um eben genau zu erfassen, was brauchen eigentlich meine Nutzerinnen und Nutzer, was sind also deren Bedürfnisse. Und damit bin ich am Ende dieses Videos angekommen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dann!